Hallo und herzlich willkommen, ihr wundersamen Wesenheiten da draußen. Hello. Wir begrüßen euch. Es ist wieder mal Zeit für Zack, Kartoffelschnack. Heute mit einer neuen Folge von Koch, so wie es schmeckt. Mhm. Wir haben heute für euch vor, wie ihr sehen könnt, ziemlich viel. Eigentlich nicht, weil es gibt nur drei Dinge. Es gibt einen Hackbraten mhm. ähm, mit Kartoffelbrei und äh, einer Soße. Oh, oh. Ja, und äh, wir werden das in drei Videos teilen. Nämlich einmal das Hackbraten-Video, mhm. einmal das Kartoffelbrei-Video und einmal das Soßenvideo. Gut. Oh, wir haben aber schon mal die meisten Zutaten hergerichtet, die meisten Dinge, denn wir werden das alles brauchen. Das alles? Ja. Okay. Und äh, ich wollte euch noch etwas zeigen, weil immerhin haben wir ja viel mit Kartoffeln zu tun. Das ist... Haben wir hier etwas hingelegt? Was ist das? Was ist das? Das hier ist ein Kartoffelsack. Und wo oh. wir wollte ich live für euch entpacken. Wie nett. So. Den mhm. brauchen wir nicht, weil der kommt weg. Doch, so, Nico. Jetzt hat man Hunden auf den Kopf bekommen. <lacht> <lacht> ähm, Dies hier ist ein Kartoffelsack, mhm. wie ihr sehen könnt. Und ähm, dieser Kartoffelsack, da kann man Kartoffeln rein tun. Wow. Drauf. So. Innen drin ist eine Plastikscheibe, die unten drunter und hält den Beutel erst noch platziert. Und zweitens sollte es doch mal anfangen zu gammeln oder sowas, kann man die rausnehmen und in der Spülmaschine waschen. Und der Beutel ist nicht hinüber. Das ist Was ja cool. Was ziemlich cool ist, ja. Und äh, die Kartoffeln könnt ihr hier tun in den Beutel, mhm. dann macht ihr ihn zu. Was man hier sieht, ist auch ganz einfach zuzumachen. Na, jetzt hängt das Ding ein bisschen fest hier, wegen sehr netten... Vorführeffekt. Nein, wegen sehr netten Schnur hier, die muss natürlich weggeschnitten werden. Mhm. So, dann macht ihr ihn zu, den Beutel. Und die Kartoffeln halten sich hier drin dann tatsächlich einige Weile länger, als wenn sie so lagert. So blöd, dass Natürlich wir sie verkochen. Sollten sie trotzdem trocken und kühl gelagert werden. So. Ja, aber da gehen sie nicht so schnell auf und wie gesagt halten auch länger frisch. Finde ich sehr cool. Ist auch mhm. aus natürlichem Material entstanden. bis auf die Plastikscheibe da drin, aber die ist aus recyceltem Kunststoff. Und wo hast du den her? Den habe ich tatsächlich beim Laden gekauft, den es nicht mehr gibt, weil ich habe die Ach. bereits vor Corona gekauft und äh, der Laden ist leider zu. Schade. Ja, das aber man kann das bestimmt auch im Internet irgendwo finden. Ganz bestimmt. Und deswegen, ja, ich wollte es euch nur mal zeigen. Mhm. Und jetzt fliegt es weg. Davon. So. So einfach. Ja. Geht fliegen. Ja. Wo waren wir? Ähm, Hackbraten. Ja, Hackbraten. <lacht> Hackbraten. Ja, faschierter Braten bei uns. ne? Genau. Hier in Österreich faschierter Braten. Fast ja. Fast völlig daneben. Egal. <lacht> <lacht> ähm, ja. Tatsächlich fangen wir nicht mit dem Hackfleisch an, wie man denken könnte. Nein. Und auch nicht mit den Eiern, wie man denken könnte, auch wenn die ziemlich wichtig sind. Mhm. Und auch nicht mit diesem Wasser, das ich hier hingestellt habe. Nein. Das brauchen wir nicht für die Eier. Ah, ja. Ja, da zeige ich euch nachher noch einen Kniff. Nein, wir fangen an mit der Zwiebel Ugh. und Knoblauch. Okay. Ja. Ja, Zwiebel, Knoblauch und Petersilie. Oh, eines der besten Dinger überhaupt. Diese Petersilie kommt tatsächlich von meinem Balkon. Cool, dann ist das selbst gezogen. Ja, die habe ich doch da eingefroren danach und äh, ja, deswegen haben wir sie hier. Ich hoffe, das ist auch Petersilie. Give it a taste? Ja, ist Petersilie. Es hätte auch Koriander sein können. Das wäre interessant geworden. Ja, da aber hier das Schild, das hier oben mal drin klebte, äh, weggerissen ist. Äh, ja, egal. Jedenfalls Petersilie. Mhm. Ähm, die machen wir später. Isa, willst du Zwiebel oder willst du Knoblauch? Ich Knoblauch. Will du willst den Knoblauch haben. So Gut, kriegst du. Ja, ich schmeiß rüber. Dankeschön. Wir haben hier auch ein schönes Messer für Isa. Mit einer breiten Klinge. Verzeihung. Ups, ist er. Ja, das muss ich wieder ausrichten. Ich habe so. ihn entrichtet. Ich abziehen und da hat meine Mordwaffe. Wenn es drauf ist, Voilà. Na, vom schneide ich mich natürlich nicht. <lacht> hm. ja, egal. Äh, dummer Witz. Ja. Ich finde ihn wunderbar. Jedenfalls rausziehen, da kann man es schön benutzen. Das Schöne ist, diese Klinge ist breit. Mhm. Das heißt, man schneidet sich auch nicht so leicht in die Finger beim Schneiden. Hier, das seht ist ihr. gut. Rutscht mhm. nämlich gut rüber. Ein Keramikmesser, ne? Ja, ein Keramikmesser ist das. Sehr cool. Die mag ich eh sehr gern. Ja. So, Dankeschön. Schon, so. Nicht schneiden. Ich gebe mir Mühe. Ansonsten kriegt ihr das richtig Schönes zu sehen. Ansonsten haben wir wenigstens noch ein bisschen Blut im äh, Essen. Ja, für den Fleischangenuss. Ähm, genau. So, während Isa da die nette äh, Knoblauchzehen da äh, schnippelt, aber das brauche ich jetzt nicht. Du kannst ja. die hier oben tun. Ich habe nicht extra ein kleines Gefäß hingestellt. Wofür denn? Für die äh, Kartoffelschalen später und für oh. unsere Schalen von Zwiebeln und Knoblauch. Tom denkt so mit, Mann. Hui! So, ich habe ebenfalls ein nettes Messer, das aber nicht Keramik, das nur Keramik beschichtet und ein Edelstahlmesser. Aha. So, schnallt aber auch ziemlich cool, mhm. muss ich sagen. Und da schnippel ich es hier mal an. So, bin ich schon mal durch durch die erste und die zweite Seite. So. Ja. So. Ja. Schnitten wir hier noch ein bisschen weg. Aha. So. Dann reißen wir es hier runter, am besten eine Schicht von der Zwiebel mit wegreißen. Okay. Das ist dann sinnvoll. So, und das Problem ist meistens bei der Zwiebel, dass man ja heult. Ja. Deswegen taucht er sie kurz in kaltes Wasser ein. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt. In kaltes Wasser kurz getaucht. Okay. Dann holt er sie wieder raus. Kurz abtrüpfen lassen natürlich, versteht sich. Und legt sie dann hin, dann könnt ihr sie nämlich gut schneiden. Und vom Halten her ist das dann nicht kontraproduktiv, weil die ist ja jetzt nass, ne? Die ist nass, ja. ja. Was aber nicht so schlimm ist, denn entweder man trocknet sie ab, kurz, Klar. das ginge, aber äh, da sie auch wirklich fettig ist, die Zwiebel außen, also ja. das fettig ist, das also so schön glatt und äh, ja. läuft das Wasser auch sehr schnell ab und man hat kein Problem damit. Schade, ja, das so. ist gut. Ja. So, ich schneide die Zwiebel jetzt erst einmal mehrere Schleib hier rein. Mhm. Ja, ich weiß, die bricht auseinander und man macht es normalerweise nicht so. Ich liebe es aber, das so zu machen. Ich weiß nicht warum. Es macht mir einfach Spaß. Es sieht nach einer sehr angenehmen Methode aus, die weniger frustrierend ist, als das, was man sonst so probiert. Und ihr kennt ja. Ja. Es dauert ein bisschen länger, das so zu schneiden. Das macht nicht. Was aber nicht weiter schlimm ist. So, kannst du nochmal durchhacken hier, wenn man das will. Genau. Man kann auch ziemlich dünne Dinger schneiden. So. Und natürlich bricht sie dann auch an den. Äh, einzelnen ähm, ja, den einzelnen von hier äh, Lamellen hier auseinander versteht hm. sich oder aber ihr nehmt sie und schneidet sie erstmal so ein wie? dass sie, sie erstmal quer einschneidet und danach äh, längs hm. also zuerst gegen die Sch äh, Schichtrichtung und dann mit der Schichtrichtung oder wie dann erst mit der Schichtrichtung und dann gegen die Schichtrichtung ah, das ich weiß, ich Das geht auch. Fragen. Ja, okay. das war gut, dass du es das gemacht hast. Das ist sehr schön. Mir kam es nämlich nicht. Wir wollen ja, dass jeder die Chance hat, zu checken, was wir hier versuchen zu tun. Ja, ja, ja, ja. Übrigens haben wir wunderschöne Bambusbrettchen hier gekauft. Extra oh ja. für euch. Ja, der ist eins hängen geblieben. So, jetzt wird nicht geschnippelt. So. Ja, Isa hat da drüben übrigens die große Schüssel stehen, die man es dann später reintut. Ja. Hier. <lacht> Und äh, ja, die ist auch groß genug zum Anrühren von allem. Genau. Deswegen habe ich die genommen. Beziehungsweise eigentlich hätte ich lieber eine Kleider gehabt. Aber ja. Das ist übrigens eine echte Tupperware-Schüssel, die aber nicht. schon sehr alt ist, ja. Mhm. Die habe ich von meiner Mama bekommen. Danke, Mutti. Du hast eine coole Mutti, ja. <lacht> ja, die hat mir Tupperware geschenkt. Eigentlich hatte ich noch viel mehr, aber irgendwann ist das mal abhanden geklaut worden. Oje. Und äh, ja. Die restliche Tupperware, die ich dann auch hier nach Wien mitgenommen habe, die ich hatte, wurde zum Teil dann leider ähm, von jemandem, die ich es mitgegeben habe, mit Gefriergut drin entsorgt, weil er meinte, das er ist ja nur Plastik blumpert. Ah, die Und hat Schande. nicht gescheit gehabt, dass es Tupperware ist. Erst? Ja, leider. Oh, oh mein Gott. Ja, das, das fand ich dann nicht ganz so lustig, aber ja, kann man halt nichts machen, ne? Die gleiche Person, deren Namen ich nennen möchte, hat es auch geschafft und hat uns Blutwurst gekauft, beim Metzger. Ja. Ähm, hat ewig lang keine Zeit gehabt und als ich hinkam, wollte ich die gefrorene Blutwurst abholen und dann lag die aufgetaut und verschimmelt bei ihrem Korb drin. Mit anderen Worten, okay. ich bin eine halbe Stunde umsonst zu ihm gelaufen, habe die Blutwurst nicht bekommen, die ich wollte und die er extra für uns besorgt hat. Und die Blutwurst konnte weggeschmissen werden und war verschimmelt. Ähm, ja. ja. Es passieren Dinge. Kurioses Österreich, gell? Ja. ja. Hier ist es wirklich sehr, sehr, sehr interessant mitunter. Ja, die Deutschen brauchen auch ein bisschen Unterhaltung. Das ist wohl wahr, ja. <lacht> so. Und ich habe gleich meine Zwiebel fertig geschnippelt. Ihr hört mich für das Klacken hier wahrscheinlich auch mit. Das tut uns sehr leid, aber wir arbeiten eben für euch. Nein, eigentlich für uns. Ja. Ihr kriegt nämlich nichts davon ab. Ihr dürft uns dabei zuschauen. Beim Essen genießen wir es für euch und für uns. Genau. Wir genießen für uns und euch. Stimmt. So. Das kann auch so rein. Da ist noch ein Ziebel. So, und jetzt nehme ich die Petersilie hier raus. Mhm. Wie viel willst du verwenden? Alles. Alles. Ja, warum denn nicht? Ich meine, Petersilie wir, geht immer. Wir wollen ja vielleicht. nicht unbedingt sparen. So, das kann weg hier. So, beiseite gestellt. So, die Petersilie. Die ist natürlich jetzt nicht so ein schöner Bund, wie man es gerne hätte. Ist klar. Aber ja. Unsere Stimme aus dem Ofen erstickt gerade. Nicht wundern. Dann lassen wir sie ersticken. ja Hat sie sich verdient. Du hast doch den Fleischwolf eh noch da irgendwo, oder? Ja. Ja, ja, ja super. Da können wir super. nächstes Mal Würstchen machen. Genau, dann zeigen wir euch, wie Blutwurst wirklich funktioniert. So. so. Jetzt wird die hier ein bisschen zusammengedingt. Auch da sind sogar noch Eisstücke drin, sehe ich gerade. Ah. <lacht> Lustig. <lacht> Was aber egal ist. ist Und stört es nicht. Stört's so krank, und das Essen kürzt auch nicht. Genau. Wichtig ist, dass ihr es das gut schneidet. Gefroren geht es natürlich ein bisschen schwerer als äh, nicht gefroren. Ist klar. So, dann hier noch ein bisschen. Ich hacke gerade hier die Petersilie klein, so, so wie es geht. So. Ich habe meinen Knoblauch auch schon fast fertig. Sehr gut. Um. Ja, ich habe die zwei äh, die, die der Länge nach zwei, dreimal geteilt, um ein paar Scheibchen zu erhalten. So in etwa. Und jetzt schneiden wir die der Länge in Streifen und in der Quer. In kleine Würfelchen. Und mein Hund läuft hinterm Greenscreen herum. Oh. Und hat Spaß, den zu bewegen. Also falls ihr Bewegung im Greenscreen seht, der diese imaginäre Küche hinter uns projiziert. Nicht wundern, das ist mein Hund. Genau. Der hat Spaß, hat, um uns zu ärgern. Hey. Ja, Klang. hey, lass das. Du, jetzt kommt auch noch ein Greenscreen hervor. <lacht> ja, ja, ja, das, das ist erwartet, mein Fuß, ja. Erwartet schon, dass vielleicht was runterfällt, gell? Ja, das, das glaube ich auch langsam. Ja, ihr seht wahrscheinlich, dass er sich bewegt, der Greenscreen. Oder auch nicht. Weiß ich jetzt nicht. Jedenfalls ist er hier gerade aus dem Greenscreen hervorgekommen, der kleine Racker. Voll. Und läuft gerade durch die Gegend und jetzt muss ich den Green Screen mal wieder zurückschieben, ähm, weil wir sonst nicht drüber stürzen werden und das ist nicht so gut. Hätte natürlich Slapstick, Effekt Slapstick, ne? aber ja, wäre nicht so gut für die Küche hier. Nein, das wäre nicht so gut für uns. Wir kochen ja in keiner richtigen Küche, wir kochen ja hier im Esszimmer, im Wohnzimmer bei uns. Stimmt. Auf dem Wohnzimmertisch und äh, da ist das nicht ganz so. Einfach gewesen als alles aufzubauen. Das hat mich heute fast eine Stunde, ja, ja, gearbeitet, zwei Stunden, zweieinhalb Stunden. Kann sicher hinkommen, ja. Da hatten wir noch ein paar Probleme mit der Kamera, die ein bisschen durchgedreht ist. Ja. Mit den Audiogeräten, das sie nicht wollten, wie sie sollten. Ja, das es ist war was meines. Ich hoffe, ihr hört mich heute besser als beim letzten Versuch. Ja genau, Isa hat nämlich ein Klemm-Mikro um den Hals hängen. Dass du vielleicht nächstes Mal vorne an die Dings ranhängen könntest. Vor deinem Mund. Ja, gut. Ja, ja. Ja, das -hmm. ist mir leider noch nicht vorhin aufgefallen gewesen. Ich war mit der Technik beschäftigt. So. Aber das macht nichts. Ich werde es nachher dann umklemmen. Ja, und warum ich sitze und Isa stehen muss, ist ganz einfach. Wir haben einen zu großen Größenunterschied. Wenn ich nämlich stehe, seht ihr mich nicht mehr. Genau. Und Isa seht ihr, also von daher. Ah, ich bin klein. Ja. klein. Ja. Isa ist ganz klein und äh, niedlich. Meistens bestreite ich. Ja. Du kannst mir mal die Dings übergeben. Die Schüssel? Ja. So, also wir haben gehabt, nur damit ihr es wisst, den Zutaten, wir haben gehabt eine große Zwiebel. Mhm. Die kommt da rein. Übrigens Messer mit der Rückseite zum Schieben verwenden, weil ihr es sonst stumpf macht. Das sagt euch fast kein Koch im Fernsehen, was ich sehr interessant finde. Wirklich, ja. Aber okay. ah, gut, die haben auch dort ihre 5.000 Euro Messer. <lacht> Was schätzt du, wie viel Petersilie war Ein Bund? Zwei Bunde? ein halber Bund. Ein halber Bund, ein halber Bund ja? halber. Sehr gut. Ja. Das war jetzt ein halber Bund, vielleicht ein bisschen weniger, vielleicht mhm. ein bisschen mehr. Okay. Aber auf jeden Fall kein ganzer Bund. So, dann werden wir das auch gleich rein tun, ne? Genau. Würdest du? So, ja, mache ich gleich, warte. Ja? Ja, so. Ihr seht, äh, ich muss mich auch manchmal ein bisschen bewegen vom Mikrofon weg, leider. Geht nicht anders. So, hier das ist das Mutter. Mhm. So. So. Danke sehr. Und das waren drei Knoblauchzehen, ne? Genau, drei Knoblauchzehen. Ne? Drei Knoblauchzehen. Jetzt seht ihr auch die wunderschönen Bretter, die wir haben. Ja, die werden nachher natürlich abgerieben. Ja, klar. So. Sag Dankeschön. Nichts kurz. So. Mhm. Passt. Natürlich liegt jetzt noch ein bisschen was drauf hier, aber das macht nichts, weil das jetzt die ganze Zeit übersalzig deswegen ist das nicht weiter schlimm. Genau. So. So. Was kommt denn jetzt nun? kommt als nächstes, obala, ich habe noch Sachen an den Finger kleben, die nicht dahin gehören. Die wollen wir natürlich drin haben. So. Als nächstes kommt tatsächlich drei Eier. Drei Eier. Ja, drei Eier. Und mhm. dafür brauchen wir dieses Wasser auch nochmal. Okay. So. Es kommt nichts rein. Also bitte nicht denken, dass es da reinkommt. Ins okay. Essen. Nimmt wegen einem Test. Wenn die Ärzte älter sind im Kühlschrank, tut man sie einfach ins Wasser rein und wenn sie nicht aufsteigen nach oben, sind sie noch gut. Dieses Ei hier ist gut, steigt nicht nach oben auf. Okay. Danach kann man natürlich noch einen ultimativen Geruchstest machen, indem man einfach ein anderes Teil hier nimmt. Hoppala. Da ist ein bisschen Wasser drin, das kann raus. So, man klopft sich auf. So. Nimmt raus. Das Ei. Das weg. Riecht dran, man riecht. Nichts Schwefliges. Nichts Schlimmes, nichts Schwefliges, nichts kann da rein Stinkiges. Das sind die zwei Tests, die man machen sollte ja. mit Eiern, wenn sie etwas länger drin liegen. Genau. So. Also ich mache ohnehin ähm, eigentlich nur den Geruchstest, weil der für mich da ja, angenehmer ist, sozusagen. So. Ja? Hm? Ja, Ja? Schlimm bisher. Nein. Dann auch von der Farbe Ei. her passen sie noch wunderbar. Ja, sie sind noch nicht pink. Noch nicht pink, noch nicht. Ähm, ja, ich meine, ich weiß nicht, ob ihr schon mal einen kaputt, den kaputten Inhalt eines Eis gesehen habt. Ja. Ja, aber auch Eier, die noch gut aussehen, können durchaus kaputt sein und für sich ein Ist Das sind. ist richtig, ja. Auch völlig in Ordnung. Auch in Ordnung, völlig, so. völlig okay. Rein, die können auch platzen beim Reinschütten, das ist völlig egal. Genau. So. Dann machen wir es mal zu hier. Ja. So, ach, nun war's. Ich wollte eigentlich eins von den zwei Dings hier aufbewahren für meine Finger zu abwischen. Das macht nichts, es ging auch so. Boah. So, ich jetzt auch mal beiseite. Mhm. Die Eier brauchen wir nicht mehr. Die Sehr die gut. Auch weg. Die stehe ich mal bei dir ja, über. die hier Ja gut. Um die Sache abräumen können. So, dann kommt rein als nächstes das Hackfleisch. Yay. Der ja, Fall. Bleiben da. Wie viel verwenden wir? Das Ganze, das ein Kilo Hackfleisch. Sollte so. ich mit der Schüssel eher zu dir kommen? Ich schneide das oder kurz geht's? ein mit dem Messer. Hab den Verblick gesehen. Danach reiße ich es auf. Hier ja. oben auch aufgerissen. Und dann wird es hier reingeschmissen. Ich rein. hoffe, ihr seht mich wenigstens, halt wenigstens, auch wenn ich hier stehe gerade. So. so. Das ist ziemlich saftig. Ja. So. Das ist ziemlich saftig, rein. ja. Lass mal darüber. Mhm. So. Danach so. kommt dort rein. Koppala. Ich sollte meine Hand nochmal abwaschen. Ja. So. Nein, ich glaube, man hat mich nicht gesehen, als ich gestanden bin. Oli. Egal. Ähm, ja. Ich setze dich bitte wieder hin. Ich setze mich wieder hin. Danach kommt da rein. Pfeffer. Ja. Und äh, ich mache da immer drei, vier Drehungen rein von dieser Mühle hier. Also Mühle auf den Kopf drehen. Dann eins, zwei, drei, vier. Aber da ist nichts rausgekommen. Da ist nichts rausgekommen. Eins, zwei, drei, vier. Jetzt. So. so. Super. So, ist jetzt ist es raus. Okay. Was als nächstes? Das liegt wahrscheinlich daran, dass die Mühle leer, weil ich sie erst aufgefüllt habe vorhin. Ah, okay. So, als nächstes habe ich hier eine Paprikapaste, scharfe Paprika. Oh, sehr fein. So, die ist noch nagelneu. Die mhm. habe ich erst frisch gekauft, ja gestern. Wird aufgespießt. Oben ist meistens ein Teil dran, das man reindrücken kann. Mhm. So, und dann kommen davon ein Spritzer rein, hoppala. Ein schönes Spritzerchen, ja. Ein großzügiges Spritzerchen rein. Ja. So, als nächstes kommt rein ein Senf. Ich habe hier Dijon-Senf genommen. Mhm. Den habe ich ja schon länger. Okay. Der ist auch ja. offen. Mhm, Mit dem Löffel. Super Geruch. Ja, kommen zwei Teelöffel rein, zwei ja. ordentliche. Mhm. Sehr schön. Willst du abklopfen hier, willst du ablecken? Ja. Ja, dann mache ich das. Mach du's. Ich verschwende ungern Senf oder ähnliches. Ja, stich. So. Super. Als nächstes kommt rein ein Schuss Ketchup. In der Tat. Und zwar habe ich hier einen Grillketchup mit Zwiebeln und Knoblauch, aber ihr könnt auch jeden stinknormalen anderen Ketchup nehmen. Mhm. Den habe ich jetzt nur genommen, weil der auf dem Kühlschrank war. So, Muss runterlassen. der Schuss rein. Mhm. Und kann demnach auch weg. Ja. So, als nächstes haben wir Salz. Mhm. Salz kommt auch rein. Und zwar eigentlich... Äh, Moment, ein Teelöffel Salz. Ja. Was mir ein bisschen, ähm, ja, würde ich sagen, suspekt ist, dass es ziemlich viel Salz ist. Deswegen tue ich hier so halben. Ja. Man braucht ja nicht viel Salz zum das Essen. So halb gestrichen eigentlich, ja. So halb gestrichenen Teelöffel ja. drauf. So. Okay. Hey. Und dann hat man hier noch, wenn man, wenn man scharf haben möchte, nur wenn man scharf haben möchte, kann man hier so scharfe. Paprikapaste nehmen. Ah ja. Die ist auch nicht schlecht. So, dann nehmen wir den Löffel, mhm. den wir für Salz genutzt haben. Dann tun wir hier Salz so drauf. Das ist so was ähnliches wie Sambal Oleg. Ah. Aber nicht genau das gleiche. Okay. Wow, ja, klar. <lacht> Aber gut. So. Und so. das wird es gut verknetet. Gut. Dafür bin wieder zu ich anfangen. zuständig. Ja, Lisa hat sich übrigens früher natürlich die Hände gewaschen, genauso wie ich. Ganz genau. So. So also, wie es sich gehört. Genau. Oh. Was machst du denn, mein kleiner Racker da unten? Also, mein Hund liegt hier gerade zu meinen Füßen herum und irgendwie liegt hier irgendwo ein. Ach so, ah, okay. Was hast du gefunden? Von dem Mikrofon von dir, das Teil, das die Feuchtigkeit aufsaugt. Oh, aus ah, so ein Silikat. Das ist, Zäckchen. ja, genau. Das ist aus dem Beutel herausgekommen. Übrigens, das Mikrofon hat auch einen Beutel. Ich ist das Mikrofon ein Beutel? Sau cool. Klingt auch wieder weg. Ja. Und gerade habe ich nichts zu tun. Ja. Und deswegen zeige ich euch etwas Schönes, weil nämlich, ihr habt es bestimmt schon ein Auspackvideo von uns gesehen, bei Vorsicht Hochspannung. Mhm. Die Schere. Die Schere. Ja. Mit dieser Schere schneide ich jetzt einfach diesen Beutel Kartoffeln auf. Oh. Flop. Wahrkarte ich. Oh, oh mein Gott. Damit wir die Kartoffeln später fürs Kartoffelpüree, also unser zweites Video, machen können. Die Videos werden natürlich zusammengeschnitten. Und äh, auch einzeln verfügbar sein, haben wir genau. uns so gedacht. Dann könnte ich nämlich die Rezepte auch gerne so kombinieren, wie es für einen Geschmack ist. Genau das. Ja, und deswegen ist auch der Tisch hier ein bisschen voll, aber ihr merkt, er wird schon ein wenig leerer mit der Zeit. Genau. Weil wir schon mal einiges wegstellen und wegtun werden. Wegsterben? Wegstellen. Ach so, wegstellen. Ich dachte, wegsterben sie. Ich ja. denke schon wieder an sterben. Nein. Nein. Soll nicht heißen, dass wir uns hier vergiften mit unserem feinen Nein, Essen. das heißt es nicht. Aber es das heißt auf jeden Fall, dass sie erst einmal ein paar Sachen hier vom Tisch abräumen muss. Ja, bevor und wir weitermachen. deswegen gehen. bin ich gleich wieder da und äh, Isa wird euch jetzt unterhalten, indem sie euch etwas Wundervolles über das Kneten erzählt, wie sie das anfühlt und okay, so weiter. Das Kneten, okay. Das kann ich gerne versuchen. Wie also, fühlt sich da an? Es fühlt sich an sich, also das Hackfleisch ist samtig, dünn, leicht. Und die Zwiebeln und die Knoblauchstückchen, die geben natürlich dem Ganzen ein bisschen Biss in der Hand. Und dann nachher auch im Braten wird das ein feine, eine feiner Kontrast werden. Wichtig ist, dass ihr schaut, dass alles schön untermischt ist. Auch von den Seiten der Schüssel hin und wieder abputzen. Da kann auch manchmal was landen. Genau. Und ansonsten die Farbe hat sich ein wenig verändert. Eben durch die Pasten, also Ketchup, Paprika und, und Senf ist es ein klein bisschen anders geworden. Ja noch genau. Und auch durch die Eier natürlich, ne? Das Geräusch macht sehr viel Spaß. Hallo? Da ist sie auch schon wieder. Ja. Wenn ich ich hab... Isa es durchgeknickt hat halbwegs, dann ist noch nicht ganz. Da ist noch nicht, viel. ne? Egal, das macht nichts. Wir tun die jetzt trotzdem erst einmal. Ab. Ja. erst dafür nach und nach mit diesem wundervollen, selbstgemachten Paniermehl da rein. Ja, gibt man ein bisschen was. Also Semmelbrösel, Paniermehl sind das. Mhm. Gehäufte Teelöffel, kommt da acht Stück rein. Jetzt hat sie erstmal zwei gehäufte. Danke drin muss ein bisschen rühren also man macht immer zwei ich war schon gestehend man macht immer zwei danach <lacht> daran musst du sich wahrscheinlich auch erst gewöhnen ja gell? natürlich also man macht immer zwei rein danach mhm. macht man wieder zwei rein und dann wieder zwei Bitte schön und dann noch einmal zwei damit man eben acht hat ja. und äh, das da drin nicht klumpt und man kann es natürlich auch ein bisschen über der paste verteilen genau sich so. ich habe jetzt sozusagen den, ähm, den den teig das verschierte. Mit Zutaten ein bisschen platt gedrückt, damit man das ordentlich draufstreuen kann. Ja, ach, äh, übrigens seht ihr natürlich auch hier, dass dieser Tisch nicht mehr verrutscht alles. Ja. Wir haben jetzt Klemmen. Da habe ich auch ein Auspackvideo zugemacht. Mit diesen Klemmen haben wir diesen Tisch jetzt gesichert, also die, die, die, die ähm, Latten. <lacht> die, die Planen die da drauf. Planen. Und äh, deswegen rutscht es das jetzt nicht mehr beiseite und wir können gut drauf arbeiten. Also. Ja. Das ist schon mal nicht schlecht. Da habe ich eine super Idee gehabt. Ausnahmsweise mal habe ich eine gute Idee gehabt, ja. Wirklich? Kommt selten vor, aber es kommt vor. Ja, und äh, ich habe eben aus der Küche noch mitgebracht natürlich Öl. Okay. Und einen Pinsel. Möchtest du mir noch was von dem? Ja, natürlich. Gebrösel Du kriegst jetzt nochmal zwei und danach kriegst du nochmal zwei. Genau. Vielleicht braucht man auch etwas mehr, wenn es nicht äh, gut ist. Ja. Das merkt man aber beim Kneten, ob das hält oder nicht hält. So. Das Öl ist dafür da um die Formen wir machen nämlich diesen wunderbaren Hackbraten in einer Kastenform mhm. die stehen dort vorne ich hole sie mal kurz genau zeig sie mal her in einer Kastenform machen wir das Da drin kann man auch Brot backen oder Kuchen so okay Und dort kommt ein wenig Öl hinein mhm. so mhm. nur ein Schluck okay und dann wird das Ganze mit diesem Pinsel hier ausgestrichen. Gut ausgestrichen, wohlgemerkt. Ihr seht, einfach hin und her fahren da drin. Mhm. Und das Verteilen. Appala. Auch in den Ecken. Das ist ein wichtig. Sonst kriegt ihr nämlich wahrscheinlich später in den Hackbraten auch nicht raus. Ja. Obwohl er durch sein Eigenfett eigentlich schon von alleine rauskommen sollte. Aber das macht er leider nicht immer. Ja. Der ist manchmal ein bisschen schwer vom Begriff. So kann ich dann, wenn du fertig bist, Du kannst auch gleich noch den... ...noch Atem mehr haben. Natürlich, das ist kein Problem. Ich kann ja zum Glück aufhören. Ja. Was sehr gut ist, dass ich das kann. So, nochmal zwei Reihen. Mhm. Oder brauchst du noch ein bisschen mehr? Ja, einen dritten. Gut. Ich glaube, das sollte dann passen. Also, dann haben wir jetzt neun Reihen getan, aber genau. das könnt ihr nicht tun. Und natürlich das zumachen, bevor es runterfällt oder dass irgendwas passiert. Ja. Auch das, die Semmelbrösel. Die sind übrigens von mir selbst gemacht. Mhm. Aus altem äh, Brötchen. Die habe ich klein gehackt mit einer Küchenmaschine. Ja. ja. Wir haben dafür immer so eine Kurbelreibe gehabt. Ja, sowas habe ich nicht. Okay, das mir reicht meine Küchenmaschine. Die tut auch andere Dinge. Ja, also die war immer recht lustig. Dass du oben die Semmel reingesteckt, dann draufgegriffen, draufgehalten und gekurbelt wie ein Depp. Ja. <lacht> eine so. sehr interessante Arbeit. Ich ja. die, ich tue sie rein, die Semmel. Also breche sie erstmal auseinander, ja. Teile, dann tue ich die Semmel da rein. Ja. Und dann drücke ich den Einschalter und wenn ich ausschalte, ist es fertig. Sehr viel angenehmer, Leute, sehr viel angenehmer. Ich wollte es nur erwähnt haben. Ja. Und äh, wenn ich zu lange laufen lasse, das Gerät, dann ist natürlich, äh, wie soll man sagen, ähm, naja, äh, die Semmelbrösel dann halt sehr fein. Eigentlich fast schon. Ähm, Semmelmehl. <lacht> Mehl, ja. Ja, ist doch nicht schlecht. Ja, aber das ist nicht das, was wir da wollen, nicht wahr? Kommt auf ihn. So. so, es ist gut ausgefettet. Okay. Sehr so. cool. Ja. Und schon, dass ich immer mal wieder beiseite schaue, ich habe da drüben einen Laptop stehen und konnte hier, äh, kontrolliere, genau. ob noch alles läuft, wie es soll. Genau, er hat ein Auge auf ich das, was, Auge wir tun. Was, was wir tun. ja. ja. Ich sehe es doppelt. <lacht> so, ich sehe uns doppelt und das ist gut so. Uh -huh. wie war das? So, der kommt jetzt erstmal hier oben drauf. Mhm. Uh -huh. Ist da nichts passiert? So, oder noch besser. Du machst gleich die zweite, ne? Der hier drauf. Wo drauf? So. Na, die zweite weiß ich nicht, ob Mann. die brauchen. Das ich habe die nur zur Sicherheit hingestellt. Ja, das ist die Frage, weil der ist schon... Hm. Der ist schon ziemlich groß. Ja. ja. Wenn man den Hackbraten füllen würde, was man natürlich tun kann, Ja. Dann bräuchten wir auf jeden Fall zwei Formen. Okay. Ja, man kann ihn füllen mit zum Beispiel gekochten Eiern, die man natürlich vorher kochen muss. Mhm. Und äh, ansonsten mit äh, sauren Gurken oder anderen Dingen, die einem gefallen. Mit sauren so Gurken. Ja, ist eigentlich auch ganz lecker, aber ich habe hier mindestens eine Person, die das nicht mag. Das klingt für mich sehr abenteuerlich. Es geht aber. Okay. Respekt. Und da ich diese Person habe, kochen wir ihn heute ganz normal als Hackbraten ja. ohne Füllung. Genau. Chef, schau mal. Wie ja. gefällt er dir? Gut. Dann kannst du nächste da rein tun. Aber nicht reinschütten, sondern einzeln rein tun und dann platt drücken. Ne? Okay. Weißt du, wie es geht? Noch nicht, aber schauen wir mal. So. Ich benutze dafür immer einen Löffel. Okay. Mhm. Nehme dann hier eine ordentliche Portion, schmeiß sie ja. rein. Okay. Wieder der nächste Portion. Ja, der ist sehr gut gemacht. Sehr Super. Ach nee. Entschuldigung, kann mir da vom Rand ein bisschen was wegkratzen, dass man da dran klebt. Der muss ja nicht verwendet werden. Stimmt. Reich dich bemerkt. Entschuldigung. Das macht mhm. nichts. Also sozusagen die Löffel nebeneinander in die Form schichten und dann drücken. Ja. So sieht das dann aus. Super. Ja, voilà. Ich muss natürlich wieder runtergehen, damit ihr seht. Und dann kann <lacht> <jetzt> ein bisschen glatt <lacht> drücken da drin. <lacht> so. Ein bisschen mehr muss da noch rein. Ja. Ich würde am Anfang aber nicht zu viel reinfunden, weil nämlich ihr wollt ja auch in den Ecken drin haben alles. Okay, du meinst? Dass die Ecken nicht ausgespart sind und deswegen schon mhm. erstmal eine kleine Portion, mehr oder weniger rein, also klein ist sie nicht, aber ungefähr zur Hälfte gefüllt. Ja. Nein, ähm, tatsächlich ist es so, wenn ihr äh, den Hackbraten füllen wollt, mhm. dann unten nur etwa zu einem Viertel auffüllen. Okay, okay. und dann sozusagen die Füllung reinklatschen? Genau, und dann den Rest nachfüllen. Oh, oh, oh. Da braucht ihr aber auch auf jeden Fall zwei Formen dafür. Ja, klar, weil mit dem Teig, den wir jetzt gemacht haben, kriegen wir die eine ziemlich voll. Ja. Würde ich jetzt behaupten wollen. Ja, äh, also, Wenn was übrig bleibt übrigens vom Hackbraten, nachdem ihr es gefüllt habt, könnt ihr das auch zu kleinen äh, Fleischbällchen verarbeiten. Genau. Das ist überhaupt kein Problem. Das ist im Grunde genommen das gleiche Zeug. Ja, nur halt eben von der Form, vom Aussehen her. Anders. Anders. Und wir haben jetzt die Zwiebeln ein bisschen gröber geschnitten, weil ich mag es recht gern, wenn wir noch grobe Zwiebeln da drin haben. Ja, das gibt im Ganzen die auch ganz fein ja. schneiden oder auch fein hacken. Mhm. Obwohl das halt wie gesagt so mag und deswegen habe ich es so gemacht. Das war keine Faulheit oder so, mhm. sondern einfach. Wie gesagt, das gibt dem ganzen Mundgefühl auch einen sehr eleganten Kontrast, finde ich, wenn man einfach ja zwischendrin andere Dinge spürt. Genau. Sehr. Okay. Dann kann man es ordentlich hier rauf drücken und dann können sie mhm. ihre Arbeit nachgehen und es mit den Händen nachbearbeiten. Hey, hey. so. Dafür bin ich da. Das ist der einzige Grund ihrer Existenz. Das stimmt. Danke da, sehr. Da, da, da, da. Bitte. Oh. Wie gesagt, quasi schön verteilen da drin, das ordentlich hin liegt und drauf liegt und so weiter. Mache ich, mache ich. Und nach Möglichkeit tut man das natürlich so, dass die Zwiebeln unten drunter sind oder am Fleisch. Mhm. Und nicht okay. Raus ja, ist gut. So, und da oben hin zum Rand sollte ungefähr auf jeder Seite ein Zentimeter Platz sein. Das kriegen wir hin. Weil das Problem ist, der geht nämlich ein bisschen auf und der Hackbraten. Also wird okay. ein bisschen größer und größer und größer und da wir ja nicht wollen, dass ein Backofen überläuft und wir dann äh, unten den Backofen voll haben mit lecker Schmodder oh, und yeah. Fett, was wir übrigens für die Soße verwenden, äh, kann ich euch nur sagen, gut drücken, äh, ein bisschen Abstand haben. Und oben die Oberfläche in der Möglichkeit gleichmäßig flach, damit man auch später gut schneiden kann. Genau. Wenn ihr das nicht hinbekommt mit der gleiten Oberfläche oben, ist es auch kein Problem. Geht nur ein bisschen schlechter zu schneiden. Genau. So. Oh, das sieht schon mal gut aus. Die Ecken noch ein wenig. Ja. Aber wie gesagt, wir sind auch keine Profis. Wir hm. haben nur im Laufe der Zeit so unsere Erfahrungen gemacht. Genau. Ich habe auch schon einiges an verschiedene Broten gekocht, aber ich esse sie eigentlich nicht so gern. Aber ich bin schon sehr gespannt auf dieses Rezept. Vielleicht ist das ja mal eins, das ich mag. Übrigens, das ist ein Rezept, das ich selbst im Laufe der Zeit aus mehreren Hackbraten, die ich habe, als besten aus äh, ersehen habe. Am einfachsten und am besten. Wir wollen ja auch nichts Kompliziertes machen. Übrigens könnt ihr natürlich auch gerne noch andere Gewürze dazu tun. Manche Leute mögen es ja gerne mit entweder Kümmel drin, Genau. was nicht schlecht ist. Das ist auch gut für die Verdauung. Oder aber äh, Curry habe ich schon Leute gehabt, die ja, es gerne mit Curry mochten. Schmeckt sehr gut, muss ich sagen. Aber wir wollten euch ja was Einfaches zeigen. Vielleicht irgendwann mal einen mit Curry. So. Chef, Jawohl, ich, ich, denke, ich so. denke, das ist hübsch geworden. Werte Zuhörerinnen und Zuhörer. Schaut ihn euch an. Ist er nicht, ist wundervoll. Hübsch. Er ist hübsch. Wir nennen ihn Klaus. Klaus? Ja, noch Klaus bist du so jung und grün hinter den Ohren. Ja, das wird sich so schnell ändern. Ja, und der kommt nun auch in den vorgeheizten Backofen. Jetzt muss ich doch glatt mal auf mein Zettelchen schauen. Ja. Ähm, der Backofen wird bei Ober- und Unterhitze auf 200 Grad vorgeheizt und mhm. bei Umluft auf 180. Wir haben Umluft deswegen ist auf 180 vorgeheizt. Sehr gut. Ja, und dort bleibt er für etwa 50 Minuten drin. Okay. Boah. Boah. Ich habe mir das extra aufgeschrieben, damit ich keinen Scheiß erzähle. Super. Ja, oh. und wir werden jetzt hier das Video ausschalten und werden euch dann gleich ein neues Video machen. Und zwar eins, in dem wir Kartoffelbrei für euch machen. Yes. Ja, und während der Zeit ist der Hackbrat natürlich im Ofen und brodelt vor sich hin. Aha. Ja, bis dann. Bis dann, ihr Lieben. Bye. Möge die Kartoffel wachsen und tschüss.